Auch heuer haben die Holdingrad services zum Weltwassertag 2016 geladen. Das Motto? Wasser und Jobs. Zwei lebenswichtige Faktoren für den Menschen. Weltwassertag ist schon ein Thema auch für die Arbeitsplätze. Von vier Arbeitsplätzen weltweit sind drei Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit Wasser verbunden und das ist schon ein wichtiger Faktor. In der Wasserversorgung sind in der Steiermark äh, ungefähr 500 Personen für die Sicherheit der Versorgung zuständig und auch für die Qualität. Wasser und Jobs hat für die Wirtschaft eine ganz wichtige Bedeutung. Wir machen seit einiger Zeit die Lehrlings- und Ausbildungsoffensive in der Stadt Graz gemeinsam mit der Holding. Und so gesehen freut es mich sehr, dass diese Lehrlinge auch heute ihr ganzes Können hier unter Beweisscheiden konnten. Wasser ist für mich Beruf, ich bin in der Grundwasserschutzberatung tätig, das heißt der tagtäglich konfrontiert mit der Qualität des Grundwassers. Ich darf als Kundenmanager der Holding Holdingrad Services für die Wasserwirtschaft alle Kunden betreuen, die unser kostbares Wasser beziehen und auch die das Abwasser in unsere Kanalanlagen geben. Für mich ist Wasser das wichtigste Lebensmittel und daher beruflich auch das einzig Richtige, was ich also gerne ausübe und immer noch mache. Ich glaube, es hängt auch mit dem Fluss des Lebens zusammen. Man kann das sehr gut verbinden. Nachdem wir zu zwei Drittel aus Wasser bestehen, ist das Wasser in uns und wir sollten es auch tagtäglich aufnehmen auch ein ganz wichtiges Element. Man kann mit dem ganzen Geld, mit dem ganzen Gold, mit allem drum, und dann kann man nicht leben. Man braucht einfach Wasser zum Leben. Das Highlight des Events, das Wasserschöpfen der Lehrlinge. Die Chance, einen tollen Preis abzuräumen. Sie mussten innerhalb 25 Minuten 1000 Liter Wasser in einen Container füllen. Die Lehrlinge konnten dabei zeigen, ob sie in der Lage sind, dass einem Trinkbrone das Wasser so zu entnehmen, dass so wenig als möglich verschüttet wird. Und das haben sie geschafft und somit den ersten Preis beim Gasthof Bodenbau gewonnen. Aber auch für die Besucher gab es einiges zu ergattern. Das Gewinnspiel war so aufgebaut, dass alle, die hier anwesend waren, tippen konnten, ob die Lehrlinge das schaffen, den Wasserbehälter zu füllen. Die Preise waren eine Nacht und einen Tag beim Bodenbauer zu verbringen in diesem wunderschönen Gasthaus. Oder mit den Schöckl-Seilbahnen zum Schöckel zu fahren und gleichzeitig auch Alibeda zu besuchen. Und es gab auch eine Jahreskarte der Linien Graz zu gewinnen. Musik Lehrlinge sind ganz wichtig, weil das eigentlich die Zukunft ist. Weil sie als junger Mensch ganz viel in ein Unternehmen einbringen, Kreativität, einen Außenblick, Dinge auch einmal neu zu sehen. Und wir als Holding Graz versuchen, Lehrlinge bestmöglichst auszubilden und ein gutes, fundiertes Wissen hilft auch im Alter. Und für alle, die sich zum Thema Wasser noch schlauer machen wollten, hat die Sonderausgabe des Jugendmagazins Cool für informativen Stoff gesorgt. Wasser und Job sind wichtig. Weil beide lebenswichtige Faktoren sind. Ein Mensch braucht irgendeine Betätigung, weniger das, ist das was er tun kann. Ich brauche am meisten Wasser. Beim Duschen. Für Pflanzen. Zum Trinken. Und beim Stylen. Ich spare Wasser. Indem es vorsichtig und gescheit einsetzt. Statt in die Badewanne setzt, duschen gehen. Einfach schauen, dass man nur das Nötigste nimmt, was man braucht. So viel Einsatz muss eben belohnt werden, mit einer gesunden Jause. Ohne Wasser läuft eben gar nichts. Und so laufen schon jetzt die Vorbereitungen für den Weltwassertag 2017 auf Hochtouren. Das Motto für 2017 heißt Waste Water. Also bei einem Wasserhahn oben kommt das gute Trinkwasser heraus, wenn man dann die Hände wäscht und 20 Zentimeter weiter unten ist es dann Abwasser und wir beschäftigen uns beim nächsten Weltwassertag mit dem Abwasser.